Lieber Basti, immer wieder ist von einem gewissen Zwiebelprinzip zu lesen und zu hören. Bitte sei doch so nett und erklär es mir einfach mal. Das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Das kann man sich vorstellen wie die Zwiebel. Das sind mhm. verschiedene Schichten und über diese verschiedenen Schichten kann ich ganz individuell reagieren. Mhm. Und Schicht ist gleich Schicht oder muss ich da irgendwelche Dinge beachten? Nee, es gibt eigentlich vier Grundschichten. Also Das ist erstmal die Unterwäsche, mhm. dann über diese isolierende Schicht und wärmende Schicht bis hin zur Schicht, die dich einfach vor Wetter schützt, wie wasserdichte Membranen und solche Sachen. Mhm. Das kann ich bestätigen, weil wir die Jacken hatten wir die Tage in den Dolomiten an. Äh, ist es bei den Jacken ganz genauso? Genau, zum Beispiel, wenn wir hier mal die Jacke von CMP nehmen, mhm. das ist jetzt zum Beispiel eine isolierende Schicht, mhm. zweite, dritte Schicht. Die kann ich anziehen, einfach um es mir wärmer zu machen, dass ich ein bisschen ein wohligeres Gefühl habe. Ich gehe im Tal erstmal nach hinten zum Berg, muss erstmal ein Stück wandern, dann habe ich die ein bisschen... An, dass es mir einfach warm ist und mhm. wenn ich dann an den Berg komme und mir wird auch wärmer, ich komme ein bisschen aktiv in die Bewegung und ich merke, oh jetzt habe ich ein bisschen Hitzestau, mhm. dann kann ich eine von den isolierten Schichten einfach ausziehen und kann individuell auf diese Situation reagieren und für mich einfach ein tolles Klima haben, dass ich einfach viel Spaß am Berg habe. Mhm. Jetzt eine generelle Frage, wir haben jetzt das Thema Wandern, gilt das Zwiebelprinzip aber auch im Winter? Im Grunde bei jeder Sportart, mhm. bei der ich unterwegs bin, verschiedene Klimazonen habe, wo ich einfach sage, okay, ich starte vielleicht, wenn es ein bisschen kühler ist und komme dann mittags voll in die Sonne, ist das perfekt, weil ich kann einfach regulieren, wie warm ich es jetzt haben möchte und wie aktiv ich auch gerade bin. Perfekt ist ein gutes Stichwort. Perfekt und intelligent sind die Jacken, weil sie sich anpassen lassen. Magst ja. du es mir bitte erklären, warum die so intelligent sind? Die ist zum Beispiel intelligent wegen ihrem... Wasserschutz auf der Vorderseite. Mhm. bin ich also immer geschützt von vorne gegen Nebel oder auch Regen. Und bei der besonders toll, ich habe einfach Ärmel, die ich abmachen kann. Also mhm. ich habe eine Jacke, die ich zur Weste machen kann, wenn mir es einfach mit dem Ärmel zu warm ist. Und wenn ich dann oben am Berg bin oder an meinem Ziel angekommen bin, kann ich den Ärmel wieder dran machen, habe eine schöne warme Jacke, mit der ich dann auch gut Pause machen kann. Mich musst du nicht mehr davon überzeugen. Ich finde sie ja klasse. Wer sollte die Jacke aber kaufen? Im Grunde kann die jeder kaufen, der sportlich aktiv ist. Mhm. Ich kann die Jacke zu jeder Sportart anziehen, ich kann sie, wie gesagt, flexibel einsetzen, ich kann sie mir genau passend machen und jeder, der Spaß am Sport hat, kann diese Jacke nutzen. Das stimmt. Ihr seht also, die Froni und ich waren bei unserer Tour in den Dolomiten bestens gewappnet und wenn ihr es auch sein wollt, euer Sport 2000 Händler hat für jede Schicht das passende Produkt.